Das Summit war für mich der Anfang von etwas Neuem. Wir konnten mehr Studenten als bisher aus fast allen Campusbewegungen deutschlandweit zusammenbringen. Beim Summit war einfach so viel Energie spürbar. Alle sind super ermutigt und voll inspiriert in ihre Unistadt zurückgekehrt. Und dann kam Corona. Durch CONNECT und er konnten wir ein bisschen von dem spüren, was möglich ist, wenn wir äh, als Camp, deutschlandweite Campus-Community zusammenstehen und was auf die Beine stellen. Wie viel mehr wäre noch möglich, wenn wir uns wirklich begegnen können? Wir fragen uns, wie wir sinnvoll auf das damit aufbauen können. Die Vision ist, dass wir durch unsere deutschlandweite Community inspiriert und ermutigt werden können für unsere lokalen Bewegungen. Die nächste große Celebration wird CONNECT 21. CONNECT 21. CONNECT 21. Mit 300 deutschen Studenten und nochmal 200 aus dem Rest von Europa wollen wir im März 2021 zusammenkommen. Konsequenterweise werden wir unsere Regiotage im Wintersemester komplett neu überdenken. Mit der Regiotage Tour bringen wir das Feeling von dem Summerhead und vom Connect 21 in deine Region. Die neuen Regiotage werden nicht ausschließlich für Leiter sein, sondern für alle Interessierten aus der Region, egal ob sie bei Campus super engagiert sind oder der Campus überhaupt nicht kennen. Stell dir das vor wie so ein Tagesfestival, gute Begegnung mit Gott, viele Christen auf einem Haufen, gute neue Freundschaften, eine bekannte Band oder ein bekannter Sprecher, der dir wirklich neue Perspektive für deine Situation gibt und du kommst ermutigt wieder nach Hause. Mit dieser neuen Linie vom Summit bis zur Connect 21 wollen wir mehr Studierende dazu ermutigen, dabei zu sein, wenn wir Jesus an den Hochschulen bekannt machen. Im zweiten Video, was besonders für die Leiter von euch wichtig ist, teile ich ein paar aktuelle Gedanken zu dem, was wir momentan an Semesterstartaktionen auf deutschlandweiter Ebene fürs Wintersemester planen.